Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Gameboy Premium Homebrew Folge. Und heute möchte ich euch ein ganz, ganz fantastisches Homebrew Spiel vorstellen, und zwar Shape Shifter 2 von Green Boy Games. Und ihr seht es schon an der Packung, es ist ein ganz besonderes Spiel, denn es ist das erste Gameboy Spiel, das auf zwei Modulen kommt. Das heißt, ihr spielt ein Modul durch, kriegt den einen bestimmten Code und könnt dann beim zweiten Modul entsprechend fortsetzen. Jetzt habt ihr schon einen Eindruck bekommen, wie das Spiel so ungefähr aussieht und wie die physische Version ausfällt. Ich kann die wirklich nur empfehlen, die ist wirklich mal wieder wie von Green Boy Games eigentlich gewohnt, wie vom Vorgänger auch gewohnt, sehr hochwertig gemacht worden. Und jetzt sind wir jetzt eigentlich beim eigentlichen Spiel und wie spielt es sich? Ihr seht, grafisch bin ich da sehr, sehr angetan und im Prinzip kann man das Spiel ja als eine Mischung von Monkey Island vielleicht, also es ist äh, so eine Art Adventure Spiel, was heißt ja nicht so eine Art, es ist ein Adventure Spiel, äh, was mich vom Stil her und vom Feeling her sehr an Monkey Island erinnert, natürlich jetzt nicht so vom Humor her und vom Setting her sowieso nicht aber durchaus schon und ich denke mal ist es auch kein Zufall, dass er hier oben wie äh, beim zweiten Teil auf so einer Klippe startet oder sowas beim ersten Teil war es glaube ich ähm und hier ist natürlich wie beim Vorgänger natürlich auch so die besondere Eigenschaft dass ihr euch in ein Tier verwandeln könnt wenn ihr es berührt. Äh, jetzt hier am Anfang was ich euch jetzt zeige da geht das natürlich noch nicht, da diese Fähigkeit bekommt ihr erst später aber das braucht ihr dann halt um Rätsel zu lösen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel einen Fluss habt könnt ihr so nicht durchschwimmen, aber wenn ihr euch dann zum Beispiel in einen Frosch verwandelt könnt ihr dadurch dann durchschwimmen und das sind alles ein sehr sehr schöne Minispiele auch oft irgendwie ja, äh, verwandelt ver worden und ich möchte euch hier euch so mal ein bisschen den Anfang zeigen, um euch einfach mal zu zeigen, hey, so fühlt es sich so an und das sind so ungefähr die Rätsel. Durchgespielt habe ich das Spiel definitiv noch nicht. Ähm, ihr äh, erkundet die Welt hier mit verschiedenen Bildschirmen, hier muss ich sagen, die Laufwege sind manchmal denn doch etwas länger als, als gedacht, aber ihr seht schon, grafisch ist das wirklich sehr, sehr liebevoll aufgemacht und das macht auch so den Charme des Spiels aus. Ne? Ähm, also ihr habt durchaus schon mal da so ein paar Ebenen, wo einfach nichts passiert. Hier ist jetzt hier das Ziel unseres Anfangs und ihr seht es den kleinen Kobold. Die erste Aufgabe ist, das Intro habe ich jetzt auch übersprungen, dass ihr eine bestimmte Halskette finden müsst. Denn erst damit bekommt ihr halt diese Kraft oder wird euch diese Kraft verliehen, dass ihr euch auch wirklich verwandeln könnt. Wir erkunden das hier alles so ein bisschen und ja, das ist der Start. Die Welt gibt es natürlich auch, wie ihr seht, es gibt dann später viele, viele verschiedene... Szenarien, und wir starten hier beim Camp, gehen dann zur so Town, Pier, Tempel und so weiter. Die natürlich dann auch alle sehr, sehr aufwendig gestaltet sind und liebevoll gestaltet sind. Und selbst hier schon seht ihr, wenn ich jetzt runtergehe, wenn ich das richtig im Kopf habe, da gibt es hier so ein römisches Amphitheater. Also, es ist wirklich hier sehr, sehr liebevoll aufgemacht. Die Rätsel halten sich eher so in Grenzen, würde ich sagen. Könnt ihr eigentlich die meisten lösen, wenn ihr einfach aufmerksam die Umgebung erkundet. Also es kommen jetzt hier keine komplett weird Rätsel irgendwie rum, wo ihr gar nicht mehr wisst, was, was ihr tun müsst. Ich sag nur, äh, wo ich hier auch das Beispiel Monkey Island erwähnt habe, äh, ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es im ersten oder zweiten Teil war, die dieses Monkey Wrenches, was einfach bei einer Übersetzung irgendwie verloren gegangen ist, äh, wo, wo ihr quasi so einen Affen benutzen musstet, um einen Hebel zu machen, was im Englischen halt wirklich Monkey Wrench, also äh, ja, Affen Hebel heißt, aber im Deutschen halt anders, ähm, also sowas ist mir hier noch nicht untergekommen, dafür gibt es natürlich auch keine deutsche Übersetzung, ne? das ist ganz klar und ähm, ja, also ich finde auch hier zum Beispiel, wenn ihr seht, diese Wassereffekte, ne? das ist sehr, sehr minimalistisch, aber auch sehr effektiv umgesetzt worden und das so sowas feiere ich total ab, auch hier so kleine Szenen wirklich, wo ihr denn ähm, wo ein bisschen weiter rausgezoomt ist, wo ihr etwas kleiner euch bewegt und so weiter. Ähm, hier ist natürlich so das dass typische, ähm, ihr kommt hier nicht weiter, ihr kennt es aus Einspielen irgendwie. Ähm dass ihr entsprechend da nicht weiterkommen können, sondern erstmal morgen. Ne? Und das ist klar. Wir müssen hier erstmal die Halskette finden, um dann halt weiterzukommen. Und hier haben wir zum Beispiel hier so ein Rätsel. Ähm, da ist eine Eisenstange. Die brauchen wir na nachher. Die können wir jetzt aber so nicht entfernen. Wir brauchen hier ein Lubri lubricant or grease, also ein Schmiermittel oder äh, ja, ein Schmiermittel im Prinzip, ähm, um es zu nehmen. Ähm, müssen wir natürlich erst finden. Das bekommen wir erst, wenn wir da eine bestimmte Kette entsprechend irgendwie gemacht haben. Ähm, ich will es hier euch gar nicht auch, gesagt, zu viel von von Anfang irgendwie spoilern oder ähnliches. Also ich habe das Spiel jetzt so ungefähr, stand jetzt halb durch, Pi mal Daumen. Ich muss das noch ein bisschen weiter, weiter spielen. Aber bisher bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Das Spiel hat allgemein so eine Spitzenwertung überall eingefahren und ich verstehe auch vollkommen warum. Das heißt, wenn ihr euch das Spiel auch bestellen wollt, ich habe es euch unten verlinkt. Kleine Vorwarnung, jetzt wo ich das hier gerade aufnehme, ist das Spiel derzeit noch ausverkauft, es soll aber was Neues nachkommen. Das heißt, ich hoffe, wenn das Video erscheint, ist es dann auch wieder verfügbar. Also von mir aus wirklich ein richtig schönes Spiel, was sehr viel Spaß macht, eine klare Empfehlung von mir aus. Danke, dass ihr reingeschaltet habt, macht's gut, bis zum nächsten Mal.